Meine Damen und Herren, die Lage bei Corona hat sich in den letzten Wochen verschlechtert und deshalb muss man natürlich auch das Maßnahmenpaket an diese Lage anpassen. Das haben wir jetzt getan. Ich will trotzdem nochmal erwähnen, dass auch schon unsere ursprünglichen Vorschläge ein Mehr an Rechtssicherheit mit sich gebracht haben. In der Vergangenheit war es umstritten. Ob Hygienekonzepte beispielsweise auch Personenobergrenzen enthalten, das haben wir klargestellt schon in unserem Maßnahmenpaket. Es war in der Vergangenheit umstritten, ob man an den Impfgenesen oder getesteten Nachweis tatsächlich echte Zugangsbeschränkungen knüpfen kann, um solche Konzepte wie 2G oder 3G durchzuführen. Das haben wir rechtssicher klargestellt. Das heißt auch schon, unser ursprüngliches Paket war aus der Perspektive der Rechtssicherheit ein echter Fortschritt. Wir haben jetzt Maßnahmen, das Paket um Maßnahmen erweitert, insbesondere in der Wissenschaft, Bestand Konsens über alle Lager hinweg, dass auch gewisse Formen der Kontaktbeschränkungen möglich sein müssen, um die Infektionszahlen und damit auch die befürchtete Überlastung des Gesundheitssystems abwenden zu können. Das haben wir jetzt auch getan. Wir haben auch abstrakte Kapazitätsbegrenzungen mit aufgenommen. Das bedeutet also, unabhängig von einem Hygienekonzept können Ordnungsbehörden auch anordnen, dass beispielsweise in einer Mehrzweckhalle nur bestimmte Obergrenzen an Personen zugelassen werden. Ich bin sehr froh, dass wir das Maßnahmenpaket auch um etwas erweitert haben, warum auch wir als FDP uns lange bemüht haben, nämlich den Schutz der vulnerablen Gruppen, insbesondere in den Altenheimen, zu verbessern. Wir folgen da jetzt dem Weg des Landes Schleswig-Holstein, indem wir auch gesetzlich jetzt eine tägliche Testpflicht unabhängig vom Impfstatus für die dort Beschäftigten anordnen. Das ist ein enormer Fortschritt. Denn wir wissen ja, dass dort sehr viele Menschen leben, die sehr empfindlich auf eine Infektion reagieren. Dort sind in der Vergangenheit die meisten Menschen gestorben. Und dort sorgen wir jetzt entschlossen für Schutz. Darüber hinaus sorgen wir auch mit weiteren Maßnahmen, wie etwa 3G am Arbeitsplatz, dafür, dass wir höheren Schutz vor Infektionen, dann auch vor schweren Verläufen und damit eben auch die befürchtete Überlastung des Gesundheitssystems abzuwenden. Und das ist insgesamt ein sehr gutes Paket, mit dem man Corona sehr entschlossen bekämpfen kann. Wir haben darüber hinaus noch eine Länderöffnungsklausel eingefügt. Wir sehen, dass es in süddeutschen Bundesländern eine besonders schlimme Lage gibt, insbesondere in Sachsen und in Bayern sind ja die Impfquoten sehr schlecht. Die Boosterquoten sind sehr schlecht. Und dementsprechend sind die Infektionen auch die Krankheitsverläufe mit schwerem Verlauf, sehr hoch und dort sind natürlich die intensivmedizinischen Kapazitäten besonders belastet. Wenn Länder also über dieses Maßnahmenpaket hinausgehen wollen, dann ermöglichen wir ihnen das, wenn ihr jeweiliger Landtag zustimmt. Das ist auch ein Ausfluss unserer Reparlamentarisierungsoffensive. Wenn so schwer in Grundrechte eingegriffen wird, dann muss das demokratisch im Parlament entschieden werden. Und deshalb können die Länder das machen, wenn sie in ihre Landtage gehen. Trotzdem ist es so, dass wir auch da einige Maßnahmen dann nicht zugänglich machen. Das sind einerseits schon erwähnt die Ausgangssperren, aber auch andere äh, Maßnahmen, die in der Vergangenheit keinen Erfolgsbeitrag gebracht haben, zum Beispiel innerdeutsche Reisebeschränkung oder die Ausübung vom Sport, insbesondere im Freien. Das sind natürlich Maßnahmen, die in der Vergangenheit einerseits als Schikane empfunden worden sind und wenn man die wissenschaftliche Begleitung sich anschaut, auch keinen Erfolgsbeitrag geleistet haben. Deshalb werden die auch in Zukunft selbst mit Zustimmung der Länderparlamente nicht möglich sein. Ich glaube, wir haben dadurch einen angemessenen Mix an Maßnahmen, auch abgestuft, der Schwere nach, mit dem man Corona entschieden bekämpfen kann, gleichzeitig auch angemessen die Parlamente einbindet und vor allen Dingen Rechtssicherheit herstellt für die Maßnahmen, die wir wollen, dass sie die Landesregierung jetzt ergreifen. Bei denen liegt jetzt der Ball. Und ich kann nur hoffen, dass in dieser schwierigen Situation dieses Thema nicht zu einem parteitaktischen Spielchen gemacht wird, sondern dass wir hoffentlich möglichst breite Mehrheiten, sowohl im Bundestag wie auch im Bundesrat, für dieses Maßnahmenpaket finden, das ja auch heute Bestätigung bei vielen Sachverständigen findet. Vielen, vielen Dank. Kommen wir zu den Fragen. Andreas. Ähm, Andreas Hubert ZDF, ich ähm, wollte mal fragen nochmal zur Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Also können Sie ausschließen, dass es ähm, zu einer Impfpflicht kommen äh, wird für bestimmte Berufsgruppen? Und es wurde auch darüber diskutiert 3D im ÖPNV. Wie sieht es da aus? Gerne an alle drei. Ich habe mich gerade versprochen, ich, ich habe ja. es gemerkt. Ne? Also, wir haben ja über den Schutz von Alters- und Pflegeheimen in besonderer Weise gesprochen. Deswegen haben wir uns geeinigt auf eine Testpflicht, auf eine tägliche Testpflicht, sowohl für die Beschäftigten als auch für Besucherinnen und Besucher. Wir haben auch über weitergehende Maßnahmen geredet, über die wir uns bisher nicht geeinigt haben. Und die Frage, wie können wir die Alters- und Pflegeheime weiter schützen, die werden wir natürlich auch mit den Expertinnen und Experten weiter diskutieren. Über eine Impfpflicht. In Einrichtungen gibt es keine Einigung, wenn ich da missverstanden worden bin, tut es mir leid. Ich persönlich, das weiß man auch, finde wir sollten auch darüber weiter sprechen und uns anschauen, wie die Maßnahmen, die wir jetzt getroffen haben, tatsächlich wirken. Frau Dittmann hat auch etwas, hat mir gesagt, dass Genau, ja, ist ja auch ein sehr, sehr sensibles Thema. Aber mir ist vor allem wichtig, noch mal hinzu schon so äh, darauf hinzuweisen, dass äh, wenn wir von Impfpflicht für bestimmte Berufs sprechen, dass das ein Terminus ist, der mir nicht gefällt. Ja, wir reden für Impf -Bänder, über Impfpflichten in bestimmten Einrichtungen einrichtungsspezifisch und stellen hier keine einzelnen Berufsgruppen an den Pranger, das ist mir sehr wichtig. Die Leopoldina und auch der Deutsche Ethikrat haben hier klare Empfehlungen ausgesprochen, die wir in meiner Fraktion auch sehr offen diskutieren werden, aber Fakt ist, dass es kein Gegenstand des jetzigen Gesetzgebungsverfahrens ist, sondern wenn man dazu einer Verständigung Kommen sollte, dass ein da eigenständiges Verfahren werden muss. Aber wie gesagt nochmal wichtig, dann Impfpflicht Pflicht einrichtungsspezifisch, ganz einrichtungsspezifisch und nicht berufsuchenspezifisch. ÖPNV. Die drei Gien ÖPNV, vielleicht verbündet. Da kann ich jetzt nur dazu sagen, da sind wir augenblicklich in den Beratungen. Wir haben heute Abend das erste Berichterstattergespräch dazu, da kann ich Ihnen vielleicht dann morgen mehr dazu sagen. Ich kann dazu ergänzen, wir sind bereit darüber zu sprechen, wollen da auch Wege finden. Wichtig ist natürlich, ob das auch rechtssicher umgesetzt und durchgesetzt werden kann. Ich glaube, was sich niemand darunter vorstellt, ist, dass wir jetzt Zäune um die Bahnhöfe bauen, sondern wenn, dann würde das, sagen wir mal, in dem Wege kontrolliert werden, wie auch Fahrscheinkontrollen etwas stattfinden, dass dann die entsprechenden Belege gleich mit kontrolliert wird. Das ist etwas, wie wir es uns vorstellen. Ja, Herr Link. An alle drei gerichtet: Warum ist das so schwer, sich äh, in regio-spezifischen Zweigen auf äh, eine äh, Impfung zu einigen? Die Zahlen äh, bei der Infektion in einigen Regionen sind ja eindeutig, dass da, dass da Zeitdruck äh, da ist. Äh, und ein parlamentarisches weiteres Verfahren dauert ja dann wieder um die zwei bis drei Wochen ist, Und dann endlich, wenn Sie sich noch einigen sollten, diese Impfpflicht dann auch kennen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es akustisch richtig verstanden habe. Die Frage war, ob es so schwierig ist, sich innerhalb der zukünftigen Koalitionäre zu verständigen auf, auf diese... Also ich kann, wie gesagt, ich muss es einfach noch mal wiederholen für meine Fraktion. Da ist eine Offenheit für dieses Thema da, aber man braucht natürlich die Verständigung und den Austausch und auch in meiner Fraktion natürlich die intensive Beratung. Ich denke, so eine Impfpflicht ist natürlich schon ein sehr schwerwiegender Eingriff, ja? und das macht man nicht in einem Hau-Ruck-Verfahren, sondern das ist eine ordentliche Diskussion, eine Anhörung, eine Beratung. Das sollte gegeben sein und ich für meine Fraktion kann einfach sagen, da herrscht eine eine große Offenheit für dieses Thema. Für mich als Medizinerin ist es auch klar, dass in Einrichtungen, in denen vulnerable Menschen leben, dass ich als Beschäftigte in dieser Einrichtung, und zwar jetzt da unabhängig davon, ob als Arzt, als Pflegekraft oder auch als Reinigungskraft letztendlich alles dafür tun sollte, um die mir Anvertrauten nicht in irgendeiner Form zu gefährden. Und von daher, wie gesagt, eine große Offenheit für diese Thematik aber eben auch nichts, was mir im hu entscheidet. Und vielleicht auch noch eine zweite Anmerkung dazu, was ja das wirklich Ärgerliche ist, ist, dass wir relativ wenig Kenntnis, also fundierte, evidenzbasierte Kenntnis darüber haben, wie der Impfstatus eigentlich in unseren Einrichtungen ist, also sowohl in den Pflegeeinrichtungen als auch in den Krankenhäusern. Wir haben immer punktuelle Umfragen, man hört mal von einem Heim mit einer 50-prozentigen Impfquote, nicht zu Hause, bei wir haben ein Heim mit 95-prozentigen Impfquote. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir jetzt hier im Gesetzgebungsverfahren ein sogenanntes Monitoring mitverandert haben oder da auch wirklich mal klar Überblick über die Situation der Impfquote in sensiblen Einrichtungen zu erhalten. Also, inhaltlich hat Frau mal alles äh, dazu gesagt. Wir haben ja die Situation in den äh, Heimen, die schwierig ist, und darüber äh, kann man auch nicht einfach hinwegsehen. Auch übrigens bei den ambulanten Pflegediensten, die Leopoldina und der Ethikrat haben äh, sich dazu geäußert. Gleichwohl werden wir natürlich nicht heute das letzte Mal über die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sprechen, sondern wir haben in der Tat eine sehr, sehr große Aufgabe vor uns, was das Impfen grundsätzlich angeht. Wir wissen seit September etwa, dass wir eine Drittimpfung vorsehen müssen, weil der Impfschutz nachlässt. Das bedeutet, dass wir sehr schnell die Impfkapazitäten massiv ausweiten müssen, damit wir der Pandemie auf diese Art und Weise legt. Darüber werden wir sprechen müssen. Wir hatten am Freitag eine Veranstaltung, einem Impfpanel, wo wir viele Expertinnen und Praktiker angehört haben, genau zu dieser Thematik. Und das wird alle betreffen, die einmal mit Johnson Johnson oder eben zweimal geimpft sind. Das wird vor allen Dingen die Älteren betreffen und wir müssen uns natürlich auch über die Erstimpfungen noch einmal unterhalten und auch da über die Kapazitäten, das wird eine große Aufgabe sein. Wir haben gerade an diesem Wochenende in den letzten Tagen erlebt, wie viele Menschen angestanden haben, um sich impfen zu lassen und äh, zum Teil wieder nach Hause geschickt wurden. Das ist eine wirklich mangelnde Vorbereitung derjenigen, die eigentlich bisher dafür verantwortlich sind hatten. Das Bundesgesundheitsministerium, Herr Spahn, hat es offenbar nicht für nötig gehalten, als klar war, es muss geboostert werden, hier die nötigen Vorbereitungen Informationen zu treffen. Das wird die nächste Aufgabe sein. Und ja, wir haben uns sehr viel, sehr intensiv mit allen Maßnahmen beschäftigt. Und deswegen ist es, kann man nicht sagen, es ist nicht so schwer, sondern wenn es doch, es ist eine große Aufgabe, vor der wir stehen und der müssen wir uns stellen und wir tun das, in einer Übergangszeit, wo das Gesundheitsministerium noch in einer geschäftsführenden Art und Weise geführt wird und wir als Fraktionen jetzt dem ganzen Herr werden wollen, ich sage auch nochmal ausdrücklich, wir laden die anderen demokratischen Fraktionen des Bundestages dazu ein, dabei zu sein, wir laden die Länder dazu ein, dabei zu sein, weitere Diskussionen zu führen und zu gemeinsamen verantwortungsbewussten Maßnahmen im Umgang mit der Corona-Pandemie zu kommen. Das wäre der Sache und der Situation angemessen und ich glaube, die Vorlagen, die wir dazu geliefert haben, geben das auch her und bieten diese Möglichkeit. Aber wäre es dann nicht einfacher gewesen, die, die epidemische Lage einfach zu verlängern? Also ich will zunächst einmal zu der Thematik von gerade eben etwas sagen. Wir müssen ja Prioritäten setzen. Die verletzlichsten Menschen sind die in den alten Pflegeheimen. Die müssen wir möglichst schnell boostern, um bei Ihnen eine entsprechende Immunantwort zu erzielen. Wir wissen aber, dass das nicht ab dem Moment der Boosterung sofort der Fall ist. Wir müssen deshalb auch Schutzmaßnahmen haben, die sofort wirken. Und wenn wir die Menschen nicht einschließen und von der, äh, äh, der öffentlichen Welt völlig abriegeln wollen, was zu schlimmem Leid auch geführt hat in der Vergangenheit, dann ist die tägliche Testpflicht etwas, was sofort hilft, weil wir sofort Virusträgerinnen und Träger erkennen können, Dafür sorgen können, dass sie eben das Virus nicht in die Einrichtung eintragen. Das heißt, diese Kombination sorgt sofort für mehr Schutz und darauf müssen wir uns ja, jetzt konzentrieren. Okay, ja Zu Ihrer anderen Frage, was die epidemische ja, Lage war, von nationaler Tragweite angeht. Es ist ja, das ist ja äh, so, dass wir äh, erstens äh, mit dem Auslaufen dieses Rechtskonstrukts, ich kann es nur noch mal betonen, niemand sagt ja, Corona sei vorbei. Sie merken ja auch an. Der Qualität der Maßnahmen, die wir ergreifen, dass niemand hier die Krankheit unterschätzt, sondern dass wir erstens dafür sorgen, dass nicht mehr per Notverordnung diese Frage geregelt wird, denn zur epidemischen Lage von nationaler Tragweite gehörte ein großes Paket von Notverordnungsmaßnahmen, die der Bundesgesundheitsminister in eigener Verantwortung ohne das Parlament ergreifen konnte. Das heißt, wir diese Corona, wir haben die Corona-Politik zurück in die Parlamente getragen. Übrigens auch mit dem Länderöffnungsklauselmechanismus, wie wir ihn auch einführen. Der fordert ja auch die Einbindung der Landesparlamente. Und zweitens haben wir natürlich Rechtssicherheit hergestellt, die es in dem alten 28 Absatz 1 nicht gab. Es ist ja so, in der Vergangenheit war es unklar, ob Hygienekonzepte auf Personenobergrenzen beinhalten. In der Vergangenheit war es unklar, ob ich an einem fehlenden, genesenen, getestet oder geimpften Nachweis tatsächlich eine echte Zugangsbeschränkung prüfen kann. Das haben wir jetzt sichergestellt. Das ging, war in der alten Rechtslage zumindest umstritten. Und es ist so, dass wir einige Maßnahmen, die... Ähm, die in der Vergangenheit angewendet worden sind, ganz natürlich aus dem Repertoire rausnehmen. Ich sage mal, die Betätigung oder die Ausübung vom Sport im Freien war ungefährlich. Wenn ich joggen gehe im Freien, dann bin ich keine Infektionsgefahr. Und auch die innerdeutschen Reisebeschränkungen, die wir hatten, die zum Beispiel ja dazu geführt geführte, dass Menschen nicht mal in ihr eigenes Eigentum fahren konnten wenn das in einem anderen Bundesland ist. Die Fälle hat es ja gegeben, nehmen wir heraus. Und insgesamt stimmen wir natürlich den Maßnahmenkatalog auch auf den Stand der Technik ab. Wir haben eben jetzt äh, den Impfstoff verfügbar, wir haben die Tests. Und deshalb machen wir am Arbeitsplatz, in der Gastronomie und ähm, beispielsweise im Einzelhandel ja 2G, 3G-Konzepte, je nachdem, was die Länder für erforderlich halten. Und deshalb braucht man da auch keine Betriebsschließungen. Also der Einzelhandel ist kein Infektionstreiber, wenn er mit, mit Hygienekonzept stattfindet, beziehungsweise wenn wir dort auch mit 2G oder 3G arbeiten. Und deshalb ist es eben falsch zu sagen, man könnte einfach weitermachen wie bisher. Würde man die alte Rechtslage in Kraft lassen, würde das mehr an Rechtssicherheit, und im Übrigen auch die Maßnahmen, über die wir jetzt gesprochen haben, die harte tägliche Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen, die war nicht Teil, Gegenstand des 28a Absatz 1 in der alten Rechtsfassung. Und deshalb meine ich, dass wir mit unserem Paket einen Schritt weiter sind, äh, lageangepasster reagieren, auch die moderneren Instrumente, die den Vordergrund rücken, die wir Gott sei Dank jetzt haben. Und deshalb sollten wir mit diesem Maßnahmenpaket auch arbeiten und nicht aus, ich sag mal, ideologischer Verbohrtheit an einem überholten Begriff hängt, der nur ein Rechtskonstrukt ist. Und ein Rechtskonstrukt kann man eben nur anhand der Maßnahmen beurteilen. Und dass wir da jetzt, glaube ich, einen Fortschritt machen bei dem, was wir vorstellen, das habe ich ja nun ausführlich ja, getakt. Johanna Lena von Weltmärm Auch noch mal eine Frage an Herrn Buschmann, und zwar ähm, wir haben ja gerade eben gehört, die Grünen und die SPD sind offen für eine Impfpflicht ähm, von bestimmten Berufsgruppen oder in bestimmten Einrichtungen. Unter welchen Bedingungen würde die FDP denn bei einer Impfpflicht sozusagen freigrechnen? Schauen Sie, es ist eine hypothetische Frage. Die stellt sich in diesem Gesetzgebungsverfahren nicht. Da sind sich alle drei Fraktionen einig, denn es handelt sich um einen erheblichen Grundrechtseingriff, der, wenn er gemacht würde, sauber und ordentlich behandelt wird. Außerdem gibt es ja noch Beratungsbedarf. Es gibt auch Verbände, der Frau Warnen beispielsweise die Patientenschützer. Man muss sich damit intensiv beschäftigen. Man muss insbesondere auch nochmal Rücksprache mit den Landesgesundheitsministern halten. Ich persönlich habe ja immer erklärt, dass für mich etwa das Argument entscheidend ist, ob damit der Pflegenotstand erhöht wird, weil wir ja mit der täglichen Testpflicht ein Instrument haben, um dort trotz fehlender Impfpflicht ja dafür zu sorgen, dass das Virus nicht eingetragen wird. Und das ist natürlich eine wichtige Information, denn äh, wenn es dort zu einer Verschärfung des Pflegenotstands kommt, ist das natürlich auch sehr gefährlich. Das kann man nicht mal eben hoppla hopp machen, da muss ein vernünftiger Austausch her. Und wenn beispielsweise die Landesgesundheitsminister, die bislang äh, davor gewarnt haben, der Meinung sind, dass dieser Effekt nicht mehr besteht, dann kann man über alles reden. Aber ich will ausdrücklich sagen, das ist bislang nicht Gegenstand von Fraktionsabstimmungen gewesen. Die Frage stellt sich auch nach äh, Übereinstimmung aller diese Woche nicht. Deshalb ist sie rein hypothetisch. Und wir alle haben ja von Angela Merkel gelernt, dass man hypothetische Fragen nicht beantworten kann. Vielen Dank. Danke fürs. Danke für's.